Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport 2000. Neues ist immer besser als alt, das heißt es zumindest und damit willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Football. Heute gibt es ein Vergleichsvideo und zwar zum Adidas Predator 20 im Vergleich zum 19. Was hat sich am Schuh alles getan, wie groß ist der Unterschied, welcher Schuh ist besser, das gibt es in der heutigen Folge. Viel Spaß dabei und let's go! starten wir heute mal mit der Kategorie der Passform und des Komforts. Und ich muss sagen, ich habe mich im Predator 19 schon sehr, sehr wohl gefühlt. Man hat in diesem Schuh wirklich einen extrem krassen Lockdown. Man sitzt sehr, sehr sicher im Schuh drinnen. Und ich muss sagen, durch die Socke hat man auch kein Problem, was Umklicken angeht. Da hat also auch der 19er Schuh schon eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Der Predator legt nämlich hier nochmal die Schippe drauf. Man muss sagen, das Ohrmaterial ist insgesamt nochmal weicher. Dadurch hat der Schuh natürlich auch mehr Möglichkeiten, sich an deinen Fuß anzupassen. Man fühlt sich sehr, sehr sicher im Schuh. Das liegt auch daran optisch sehen können, dass die Ferse einfach nochmal höher geschnitten ist. Deshalb muss man sagen, was den Komfort angeht, macht der Predator 20 auf jeden Fall sogar nochmal eine bessere Figur. Der Predator steht ja allgemein für Spielmacher, die das Spiel durch präzise und lange Pässe leiten wollen, wie beispielsweise Mesut Özil oder auch Paul Pogba und man muss sagen, dass diese Rolle von dem Schuh komplett erfüllt wird. Der Grip war auch schon im 19er extrem gut, man hat hier eine Gripstruktur gehabt, dadurch war natürlich das Obermaterial noch mal etwas dickerer. Das wurde jetzt hier im Prieta 20 nochmal verbessert. Wir haben hier das Demon Skin Upper. Das sind so Krib-Strukturen am Vorderfuß und auch am Außenfuß, dass dir nochmal mehr Kripp gibt. Und ich muss sagen, im 19er habe ich schon extrem guten Kripp gehabt, aber der 20er bringt das Ganze nochmal auf ein neues Level. Was die Haltbarkeit und Verarbeitung angeht, muss ich sagen, dass beide Schuhe wirklich eine hervorragende Figur machen. Dafür ist Adidas auch bekannt, dass die Schuhe sehr, sehr gut halten und der Predator war das optimale Beispiel dafür. Das war auch schon im 19er so und wird auch im 20er weiterhin so sein. Man muss sich auch keine Sorgen machen, dass dieses Obermaterial, dieses Demon Skin schnell irgendwie abfällt. Da hatte ich gar keine Probleme in der Testphase. Was natürlich das Design angeht, muss ich sagen, dass der 20er mir auf jeden Fall nochmal viel besser gefällt, weil er einfach nochmal brachialer und gefährlicher aussieht als der 19er. Deswegen könnt ihr jetzt mal einen Kommentar da lassen, was findet ihr denn optisch besser, den 20er oder den 19er? Ja, das soll es auf jeden Fall fürs heutige Video gewesen sein, zum kleinen zusammenfassenden Fazit. Ich muss sagen, der Predator 19.1 war schon extrem gut, vor allem für Spielmacher, die das Spiel durch lange Pässe leiten wollen. Aber der 20er ist nochmal auf jeden Fall ein deutliches Stück besser geworden, was man eigentlich fast nicht glauben kann. Der Grip ist einfach phänomenal und die Passform ist nochmal besser, dadurch, dass das Obermaterial nochmal weicher wird. Man sitzt extrem sicher im Schuh, deswegen hat Adidas nochmal auf jeden Fall eine Schippe draufgepackt, obwohl der 19.1 schon wirklich hervorragend war. Das soll es dann auch fürs heutige Video gewesen sein, lasst jetzt mal einen Kommentar da, welchen Schuh findet ihr besser, einfach Hashtag 19 oder Hashtag 20 in die Kommentare und lasst uns natürlich auch gerne wissen, was wollt ihr als nächstes sehen, falls ihr euch diesen Schuh zulegen wollt, dann unbedingt mal den Link in der Beschreibung auschecken, da findet ihr den Händler in eurer Nähe, das soll es für heutige Video gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, bis dahin macht's gut, ciao.